In dieser Aufgabe werden wir einen Betriebsabrechnungsbogen, ein BAB, bearbeiten. Der BAB ist das Instrument zur Kostenstellenrechnung. Die Gemeinkosten, die hier in den Zeilen stehen, werden auf die Kostenstellen, die hier in den Spalten stehen, verursachungsgerecht umgelegt. Verursachungsgerecht heißt, wir haben einen nachvollziehbaren Schlüssel zur Verteilung der Kosten, hier in der dritten Spalte Aufgelistet für Energiereinigung und verschiedene Kosten. Wenn wir Energiekosten verteilen, haben wir 18 Verrechnungseinheiten A2000 Euro. Bei den Reinigungskosten haben wir 12 Verrechnungseinheiten A1000 Euro. Und auch bei den sonstigen Kosten haben wir 12 Verrechnungseinheiten A1000 Euro. Entsprechend können wir unseren BAB vervollständigen. Energie, Reinigung und verschiedene Kosten. Wir summieren alle Spalten auf. Die gesamten Gemeinkosten, die am Anfang in der zweiten Spalte standen, finden sich jetzt in der letzten Zeile wieder. Verteilt auf die Kostenstellen. Fünf dieser Kostenstellen sind Endkostenstellen. Zwei dieser Kostenstellen, nämlich die Allgemeine und die Fertigungshilfskostenstelle sind Vorkostenstellen. Deren Kosten werden nun auf die anderen Kostenstellen verteilt. Die Verteilungsgrundlage für die 23.000 Euro der Allgemeinen Kostenstelle sind die Mitarbeiterzahlen. Wir haben insgesamt 100 Mitarbeiter. Bei 5 Mitarbeitern in der Materialkostenstelle werden 5 von den 23.000 auf diese Kostenstelle umgelegt. Entsprechend kann man weiterverfahren mit den restlichen Kostenstellen. Die 43.150 Euro der Fertigungshilfskostenstelle werden nur auf die Fertigungskostenstellen umgelegt, und zwar im Verhältnis 60 zu 40. Damit sind die Vorkostenstellen entlastet und nur noch die farblich markierten Endkostenstellen bleiben übrig.